Einer von den wichtigen Festen ist auch das Sukkot, das Laubhüttenfest. Laubhütte erinnert an den Ausdruck aus Ägypten und an die Wüstenwanderung, die 40 Jahre dauerte.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 Oder lass uns aus Paris oder aus Frankfurt bringen, auch zum Beispiel auch den Wein und die, die bestimmten Getränke es sind auch koscher, die werden dann speziell bestellt. Amen. Amen.